Ja, mein Erstkontakt ähm, war äh, naturgemäß neugierig, aber auch etwas distanziert und äh, letztendlich waren es auch wieder einzelne Personen, äh, die äh, dann einen Impuls gegeben haben, ach Mensch, das müsstest du doch mal ausprobieren. Ähm, in diesem Fall äh, war es ein äh, lieber Freund, äh, der gesagt hat, komm, jetzt richten wir für dich einen Twitter-Account ein und schwupps hatte ich einen Twitter-Account. Und äh, Gleiches passierte dann eben auch mit äh, dem ersten Block und äh, das sind äh, eben nach wie vor die persönlichen Kontakte, die äh, da einfach äh, ganz viel bewegen können.